Wir sind alle auf der Reise zur Ewigkeit. Manche sind es sich bewusst und steigen im Glaubenszug ein. Andere müssen erst davon erfahren oder sich für Gottes Heilsplan entscheiden. Gott möchte nicht, dass wir uns auf dieser Reise verlieren. Auch nicht, dass wir auf eigene Wege versuchen, ihm zu nähern. Aber Moment! Dieses Anliegen teilt das Berliner Team von Campus Connect. Deswegen möchte ich dir über ihren Männerabend in den Räumlichkeiten an der Friedrichstraße erzählen. Hi, ich heiße Theo. Ich komme auch zum Mittelpunkt und mir gefällt es hier. Einerseits weil wir sehr viel uns über die Bibel austauschen, aber auch weil wir uns unter uns Jungs, Studenten, Männer auch uns austauschen können. Es läuft so ab, dass wir uns treffen, eine Weile über die letzte Woche reden und dann eine Bibelstelle studieren. Wir schauen, was Gott zu uns sagt, stellen oft Fragen und lernen dabei jede Woche was Neues. Ich komme gerne und würde mich freuen, wenn du auch vorbeikommst.